Okay. Du bist also einer von den Freaks, der zu Horst Jens in ihrem Programmierkurs geht. Das ist aufhören, auch Freak zu sagen. Das ist schon Freiheit der Presse, da können wir nichts machen. Okay, ähm, ja. ähm du kannst kann du doch eine konkrete <lacht> Antwort geben? Was in die Welt funktioniert und nicht wieder funktioniert auch wieder. Ja, wenn ich dürfte, schon. Wieso darfst du das nicht? Keine Pressefreiheit. <lacht> ah. Ah, hier kommt ein zweiter Freak. Ah, du solltest sagen, dass du nicht unterdrückt wirst. Hier ist überhaupt nicht. Also hier ist der Oberfreak, der Horst jetzt. Keine Haare, keine Haare, Ich werde nicht äh, unterdrückt. Brav. Brav. Brav. Nein. Wurdest du auch von ihm gezwungen, dass du sagst, du wärst nicht unterdrückt? Nein. Wurdest du von ihm gezwungen, wenn ich das frage, Nein zu antworten? Nein. Nein. Wurdest du von ihm gezwungen, nein zu antworten, wenn ich die frage, ob du gezwungen wurdest, typ, darauf nein zu antworten? Apple versus, äh, Mac ich glaube der, nicht. Der, der von Vista, die Wieso glaubst, die glaubst du das? Ja. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein, ich... ich, ich. Wieso glaubst du nicht? Hast du ein Gehirn? Nein.